Wie hoch ist eigentlich das Budget für Openness und für Open Data in Deutschland? Das ist eine ganz zentrale Frage. Politischer Wille muss sich einfach im Budget ausdrücken. Das ist ganz einfach. Und jeder, der den politischen Betrieb kennt, weiß, dass ähm, solange es kein Budget gibt, gibt es auch ähm, äh, wird der politische Wille an sich nicht ähm, zum Tragen kommen. Und da sehe ich für mich ein klares Indiz dafür, dass wir in Deutschland keinen, dass der politische Wille schlicht und ergreifend fehlt, offener und freier zu sein. Denn ansonsten gäbe es dafür einfach einen Budgetposten. Solange ich den nicht sehe, höre ich interessiert allen Sonntagsreden zu, denke mir aber meinen Teil. Was wir heute tun müssen und wo die Herausforderung insbesondere für die Verwaltungen liegt, ist, wir müssen dafür sorgen, dass, die, dass der Verwaltungsapparat seine Informationssysteme in einer Art und Weise gestaltet, dass sie von vornherein die Nutzung durch andere Akteure außerhalb der, der Behörde, außerhalb des Beamtenapparates mitdenkt. Und das klingt jetzt erstmal etwas, äh, etwas trocken und langweilig, ist aber absolut zentral, wenn man bedenkt, dass Daten heutzutage ähm, äh, tatsächlich ein Treibstoff sind, äh, der auch von sehr vielen zivilgesellschaftlichen Akteuren äh, genutzt wird. Und deswegen ist also eine zentrale Forderung und ein Wunsch auch an die Politik, nicht mehr über die Offenheit von einzelnen Daten zu sprechen, sondern über ein generell neues Denken und ein neues Designkonzept für Informationssysteme, das die Nutzung durch potenziell unendlich viele Akteure ermöglicht. Was soll offen sein? Die Frage stellt sich für mich gar nicht. Die Frage äh, die ist richtig gestellt. Was soll nicht offen sein? Natürlich äh, kann man nicht sagen, alle Daten sollen offen sein. Es gibt selbstverständlich sicherheitsrelevante Gründe, die gegen ähm, offenen Zugang und freien Zugang zu bestimmten Informationen und Daten spricht. Es gibt... Ähm, der Schutz der Privatsphäre ist enorm wichtig, wenn es um das Thema offene Daten geht. All das steht überhaupt nicht zur Debatte. Aber grundsätzlich muss der, Grund, es muss der Grundsatz gelten, alles muss offen bei Default sein und die Nicht-Offenheit, die Geschlossenheit, die muss sich erklären, die muss begründet werden und nicht, warum etwas offen sein soll. der Satz ist zwar abgedroschen, aber er ist immer noch richtig. Wissen ist Macht. Und das bedeutet, dass es Menschen gibt, die diese Macht für sich haben wollen und die nicht wollen, dass alle anderen diese Macht auch haben. Wir müssen ganz klar sehen, dass die Entwicklungen in Richtung Offenheit und Open Data, aber auch in die Demokratisierung und Zugänglichmachung von Wissen, dass das Machtpositionen von Menschen und Institutionen, sei das Parlamente, seien das Parteien, seien das Kirchen, seien das Wirtschaftsverbände, seien das Wissenschaftsverbände, dass all diese tradierten Machtsysteme gewaltig ins Wanken geraten, wenn es plötzlich ganz einfach ist, zum Beispiel große Datenmengen auszuwerten, wenn es ganz einfach ist, Informationen, die nicht vorhanden sind, selber zu erstellen. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, das haben die Kollegen von Transparency International zusammen mit einer lokalen Organisation in Uganda getan. Die haben eine App entwickelt, die es Ihnen ermöglicht, die frei verfügbaren Budgetdaten des Staates Uganda so aufzubereiten, dass Sie mit Ihrem Handy vor einem... Regierungsgebäude, vor einer Schule, vor einer Behörde, einer Universität stehen können und sehen können, wie hoch das Budget ähm, die, oder wie hoch der Anteil für diese, genau diese Schule, diese Universität, diese Behörde ähm, im Staatshaushalt äh, des Landes Uganda ist. Und das ermöglicht, ähm, das ist erstmal die Information an sich, ähm, wird die Welt nicht verändern, aber es ermöglicht zivilgesellschaftlichen Organisationen vor Ort, Fragen zu stellen, die können zu dieser Schule hingehen und sagen, hey, wir wissen, dass ihr 500.000 Dollar äh, im letzten äh, Budgetjahr erhalten habt, wir sehen aber nicht, wo diese 500.000 Dollar hingegangen sind. Das Thema, Accountability, also, ähm, äh, dass man, ja, das Thema Accountability spielt hier eine enorme Rolle und das natürlich nicht nur in, in Entwicklungsländern, sondern auch in, in Ländern wie äh, in westeuropäischen Ländern. Und da merkt man auch, dass äh, viele Entwicklungsländer, viele Schwellenländer diese Chance schon viel eher begriffen haben als Deutschland. Um Ihnen ein konkretes Beispiel zu geben, ähm, Open Knowledge International veröffentlicht, einmal im Jahr den Global Open Data Index, in dem wir ähm, an 122 Ländern ähm, überprüfen, ähm, crowdgesourced mit Unterstützung von lokalen Communities, überprüfen, wie offen sind äh, Daten in, in den 122 äh, Ländern. Auf Platz 1 steht Taiwan, interessanterweise. Deutschland steht auf Platz äh, 27. Das ist an sich schon schlecht. Es ist eine Katastrophe, wenn man bedenkt, dass Deutschland im Jahr davor auf Platz 9 stand. Jetzt ist es nicht so, dass Deutschland plötzlich... Äh, äh, Datensätze nicht mehr freigeschalten würde oder die Offenheit zurückgegangen ist. Was man hier sieht, ist, dass die anderen sehr viel schneller sind. Deutschland ist stehen geblieben und alle anderen haben Deutschland überholt. Und deswegen steht Deutschland jetzt auf Platz 27. Zu, äh, auch hier wieder ein, ein, gutes, äh, ein gutes Beispiel dafür, dass in Deutschland der politische Wille fehlt. Ähm, beim Global Open Data Index, also vor einigen Wochen rausgekommen ist und äh, England äh, von Platz 1 auf Platz 2 gefallen ist, war das am nächsten Tag äh, äh, Kabinettsthema und am übernächsten Tag hat der Cabinet Minister beschlossen, äh, wir starten eine Initiative, dass England im nächsten Jahr wieder auf Platz 1 ist. Die einzige Reaktion, die ich in Deutschland gehört habe, als Deutschland von Platz 9 auf Platz 26 gefallen ist, ach, ihr habt eure Methode geändert, das ist doch eh alles äh, äh, fehleranfällig, weil es von irgendwelchen Communities kommt. Das ist ein sehr deutliches Zeichen äh, der, der Kultur äh, und auch der, des politischen Willens. Und hier können wir enorm viel von Schwellen- und Entwicklungsländern lernen, die einfach auch die wirtschaftliche, Kraft und die wirtschaftlichen Chancen ähm, ähm, und die zivilgesellschaftliche Kraft und die zivilgesellschaftlichen Chancen von Open Data be längst begriffen haben. Ganz klar, Open Educational Resources, ähm, ein etwas sperriger englischer Begriff, den ich äh, mit freien Lehr- und Lernmaterialien übersetzen würde. Das ist im Grunde genommen das Gleiche wie die Wikipedia als Prinzip nur eben auf Schulbücher, ähm, auf Lehrmaterialien an Universitäten übertragen. Und ähm, die Idee dahinter ist, dass, die, dass das Konzept von ähm, in Klassensatz starke angeschafften, gedruckten Büchern, ähm, die sich äh, über einen gewissen Zeitraum in einer Schule amortisieren müssen, weil die Schule sich nicht jedes Mal, wenn sich etwas ändert, an ein neues Buch kaufen kann, dass das eigentlich überhaupt nicht mehr passt zu einem äh, äh, zu einem modernen Bildungssystem. Und was ähm, die was die Initiativen für freie Lehr- und Lernmaterialien versuchen, ist das Prinzip von Wikipedia, nämlich viele Menschen zusammenzubringen, die gemeinschaftlich an zum Beispiel einem Biologie- oder einem Mathematikbuch oder einem Geografiebuch arbeiten und dieses dann frei lizenziert allen Menschen zur Verfügung stellen. Da gibt es enormen Widerstand. Das ist eine, Schulbücher sind eine sehr große Industrie in diesem Land. Sehr, sehr viele Verlage verdienen sehr, sehr viel Geld. Die haben gemerkt und, die haben sich auch, die haben gemerkt und sie haben sich gemerkt, was mit dem Brockhaus Verlag passiert. Das ist heute eine, eine Marke. die die im Bertelsmann-Konzern gehört ähm, und zur, zum Vertrieb von Kinderlexika genutzt wird. Ansonsten gibt es da ja nichts mehr. Und dieses äh, Schicksal möchten die Schulbuchverlage nicht haben. Ich respektiere das und kann sehr gut verstehen, warum Schulbuchverlage das nicht wollen. Es ändert aber nichts daran, dass aus meiner Sicht die Zukunft in diesen freien Lehr- und Lernmaterialien gehört. Das ist in Deutschland... Ähm, Toll und großartig, aber jetzt stellen Sie sich mal vor, das gleiche Prinzip übertragen auf Le Entwicklungsländer, in denen es keinen Markt gibt für Schulmaterialien, weil niemand sie bezahlen kann. Dort gibt es diese Materialien eigentlich nicht, überhaupt nicht und dementsprechend auch keine oder sehr schlecht oder eben auch keine lokalisierten Schulmaterialien für ein Schulkind in einer Region in Kenia. Vielleicht benutzen Sie alle in Kenia das gleiche Buch oder gar Sie benutzen ein altes Buch aus einem anderen Land, weil es schlicht nichts anderes gibt. Ein weiteres äh, spannendes Projekt, äh, das in die gleiche Richtung